Herzlich willkommen zum heutigen VDE YoungNet Webinar mit dem Thema Herausforderung Politik. Was haben Ingenieure mit Politik am Hut? Mit unserem Referenten Markus B. Jäger. Mein Name ist Patrick Abert. Ich bin Sprecher der VDE YoungNet Mitglieder bzw. der Jungmitglieder und Studierenden. Ähm, werde heute ein bisschen durch das Programm führen bzw. den Herrn Jäger unterstützen. Dann äh, möchte ich hiermit auch den Herrn Markus Bejeger begrüßen, direkt äh, Leiter der Abteilung VDE Politik und unser Mann in der Politik damit auch. Ähm, freut mich, dass du hier bist, Markus. Ja, hallo Patrick, es freut mich auch äh, jetzt äh, zu meinem allerersten aktiven Webinar äh, hier mit euch äh, beim YoungNet zu sein. Ja, ähm, wie ich schon sagte, mein erstes äh, Webinar heute als, äh, als äh, Referenz, das, äh, dann gleich mit so einem spannenden Thema Politik und das ist für Ingenieure ja nicht immer so ganz griffig das Thema. Ich habe mein Webinar heute in vier Teile gegliedert. Das beginnt mit einer kurzen Vorstellung zu meiner Person ganz kurz. Dann gehe ich ein bisschen auf den, oder ein bisschen mehr auf den Begriff Verband ein und wage eine Differenzierung etablierter Verbände, die man so kennt. Und die Besonderheit Technologieorganisation VDE. Dann in, in dem Hauptteil geht es ähm, hier im Tätigkeitsfeldbereich VDE-Politik wirklich ins Eingemachte. Wir schauen uns ein bisschen den Bundestag an, wie der funktioniert, wie die Abgeordneten groß arbeiten, wie wir als VDE, wie ihr als YoungNet da Akzente setzen könnt oder euch beteiligen könnt. Und am letzten Punkt, Punkt D, gibt es dann ein kleines... Äh, Beispiel aus der Praxis, und zwar künstliche Intelligenz. Da war ja in der vergangenen Woche der Dr. Sebastian Hallensleben ähm, hier im, äh, zu Gast bei euch. Und da möchte ich euch einfach mal in dem Beispiel zeigen, wie wir in den letzten anderthalb Jahren da wirklich eine ganze Menge auch als VDE ähm, geleistet haben und auch äh, mittlerweile auch auf europäischer Ebene gehört werden. Aber weiter geht's jetzt mit der Vorstellung. Zu meiner Person. Ich bin 46, bin verheiratet, habe zwei Söhne, die äh, gerade äh, mächtig im Homeschooling von mir getrillt werden. Ähm, bin im Rheinland geboren in Andernach und äh, mein Lebensmittelpunkt ist seit 2006 allerdings Berlin. Ich habe Jura studiert, bin kein Ingenieur, bin also eher ein Mann der Worte und kann mit Schaltplänen und sowas gar nichts anfangen. Deshalb ähm, Worte und, äh, und Schriftbild ist meine Tätigkeit. Bin seit 20 Jahren in der Politik und ähm, jetzt vor fast zwei Jahren hat der VDE die Idee gehabt, den Bereich Politik neu aufzubauen und hatte mich angesprochen, ob ich Lust hätte, das zu leiten. Das habe ich gemacht. In meiner Freizeit bin ich äh, nach wie vor passionierter ähm, Oberstleutnant der Reserve bei der Bundeswehr. War da bei den Fallschirmjägern längere jahre habe einen Auslandsaufenthalt mit der Bundeswehr mitgemacht. Und meine Hobbys sind ähm, Baseball. Ich äh, manage hier in Berlin einen Erstligaverein und äh, ja, die Liga ist ja leider ausgesetzt, deshalb habe ich jetzt aktuell ein bisschen mehr Zeit. Aber das sind so meine Hobbys und dann starten wir auch schon los mit Punkt Zwei. Ich würde ein bisschen ähm, den Verbandsbegriff in ein Sicht drücken und ähm, den VDE dann unmittelbar differenzieren dazu. Wir gehen mal von einem klassischen Interessenverband aus und ähm, Beispiele sind hier im unteren Bereich der Folie zu sehen: Bitkom, VDMA, BDA, BDI, ZVI, einer unserer Freundesverbände, die auch quasi der, der Schwesterverband sind. Ähm, in der Regel werden Interessenverbände auch Industrie- oder Wirtschaftsverbände genannt. Es gibt auch Branchenverbände, beispielsweise im Bereich Hotellerie und Gastronomie und all sowas. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist natürlich auch ein Interessenverband. Und ähm, wir reden jetzt aber nur erstmal von den Beispielen, die ich hier aufgeführt habe, von den fünf. Das sind tatsächlich Zusammenschlüsse von Körperschaften und juristischen Personen aus der Industrie, sprich, das sind Unternehmenmitglieder. Ähm, das Ganze erfolgt auf einer freiwilligen Basis, denn... Ähm, Anders als die IHK, was ich wer, wer schon mal ein kleines Gewerbe angemeldet hatte während des Studiums, weiß, sobald man ein Gewerbe anmeldet, ist man Zwangsmitglied in der IHK, muss da einen Beitrag bezahlen und äh, die IHK kümmern sich dann quasi um die Geschicke, ja, machen äh, Fortbildungen und alles Mögliche. Aber in der Regel kann man als, als kleiner Mini-Unternehmer da nichts mit anfangen. Also ein Interessenverband ist ein freiwilliger Zusammenschluss, kein Zwangszusammenschluss wie beispielsweise die IHK. Ähm, diese Interessenverbände haben sich natürlich zusammengefunden, weil sie gemeinschaftliche Interessen in die Politik transportieren möchten. Denn da geht es ums Geschäft, da geht es um Wirtschaft, da geht es um Geld am Ende. Das ist doch gar nicht schlimm, denn ich hätte hier mal das als Jurist, äh, muss ich immer so ein bisschen auch mal die Gesetze im, im, im Blick haben. Seid froh, dass ich keinen, kein kleines äh, Co-Webinar mache äh, im Bereich Vereinsrecht. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich extrem ermüdend für die Masse. Ähm, also das Recht, eine Verein zu gründen, gibt das Grundgesetz hier in Artikel 9. Ist also nichts Schlimmes. Das ist ganz gut, denn dadurch können sich Bürger tatsächlich mit ihren Interessen auch politisch aktiv betätigen, sich zusammenschließen und eine vereinte Kraft ist immer besser als einer, der alleine rumrennt. Deshalb ist das eine gute Sache. Interessenverbände. Kommen wir wieder zurück zu den, zu den fünf eben beispielsweise genannten. Die haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie sie Einfluss nehmen auf den Alltag in der Politik, wie sie Einfluss nehmen auf gesellschaftliche Entwicklungen und ähm, müssen das natürlich auch ansprechend an die wichtigen Leute adressieren. Der erste Weg, den so ein Interessenverband gehen kann, ist natürlich die Öffentlichkeit. Ganz normal Werbung, Anzeigen in irgendwelchen Tageszeitungen. Äh, wenn man einen Journalisten persönlich kennt, das äh, geht mir auch so, wenn man einen geht mir auch so, wenn man Journalisten persönlich kennt, dann äh, kann man natürlich viel besser die Botschaften dort platzieren. Der macht eine Story draus und äh, viele freuen sich und äh, eine große Menge von Menschen wird informiert. Pressekonferenzen, der Klassiker, Informationsmaterial und natürlich eigene Mediendarstellungen. Ja, das äh, Internetseiten, äh, Facebook und äh, was man alles so heute hat. Das, das schärfste Mittel von so einem Interessenverband ist natürlich ein Streik. Da denkt man jetzt weniger an den ZVEI oder an Bitkom, sondern denkt man natürlich an den Interessenverband Deutscher Gewerkschaftsbund, wo Arbeitnehmer auf die Straße gehen, um für ihre Rechte oder für, ihre, für bessere Bezahlung oder mehr, mehr Urlaub zu demonstrieren. Ein ganz, ganz wesentlicher Adressat der Aktivitäten von Interessenverbänden sind natürlich die Parteien. Und ähm, da finden teilweise enorme Unterstützungen statt. Und wer sich jetzt mal Mühe macht, den Text hier zu lesen, wird auch sehen, dass äh, beispielsweise im Jahr 2018 haben äh, Unternehmen, Interessenverbände und andere Organisationen knapp 13,5 Millionen Euro an die Bundestagsparteien überwiesen. Und ähm, das ist eine, doch eine Summe, wo man dann tatsächlich auch als Bürger und als ganz normaler Mensch denkt, oh, was machen diese Verbände da? Ist das wirklich noch so gesund? Äh, der Lobbyist ist ja mittlerweile auch eher so ein Schimpfwort geworden, dass die Lobbyisten sehr viel Einfluss auf die Politik haben. Und mit solchen Geschichten hier, dass man natürlich unmittelbare Finanzzahlungen an die Parteien leistet, macht man natürlich kein gutes Geschäft, um diese diese Vorteile bei den Leuten abzubauen. Interessenverbände gehen teilweise sogar noch weiter, dass sie natürlich daran interessiert sind, Mitglieder oder Unternehmen oder Funktionäre aus ihrem Dunstkreis auch als aktive Abgeordnete in, in ein Mandat zu bringen. Das heißt, entweder einen Bundestag oder ein Landtag. Klassisches Beispiel ist hier wieder der Deutsche Gewerkschaftsbund, dass sehr, sehr viele Mitglieder aus dem DGB für zugegeben eher linke Parteien im Bundestag, aber da sitzen dann sehr viele DGB-Mitglieder, sodass man wirklich auch die Frage stellen muss, ist das noch so repräsentativ für die Bevölkerung? Aber es sitzen auch extrem viele Beamte im Bundestag, sodass man da von der Repräsentanz der Bevölkerung auch wieder mal so ein kleines Fragezeichen machen muss. Regierung und Bürokratie hat natürlich auch ein, ein Interesse daran, das Know-how von Verbänden zu bekommen. Ja, das ist vor allen Dingen sehr wichtig, wenn man ein Gesetzgebungsverfahren anstrengen möchte, dann möchte man natürlich nicht nur den Beamten im Ministerium seinen, seinen, seinen Gesetzentwurf schreiben lassen, sondern man möchte auch einen gewissen Praxisbezug haben. Man möchte ein Feedback haben, ob das Gesetz so Sinn macht. Was, was sagen die, die Firmen dazu? Ja, da möchte man nicht jedes Unternehmen einzeln fragen in Deutschland, sondern macht natürlich die Anfrage dann, bei den großen Interessenverbänden, da werden die dann eingeladen zu Verbändenanhörungen und können dort ihren Sens abgeben zu den Ideen ähm, der, der Regierung. Und ähm, teilweise werden die dann auch gehört, ist natürlich alles sehr, sehr sachlich und ähm, wenn sachliche Argumente vorliegen, werden auch teilweise Gesetzentwürfe nochmal dahingehend geändert, dass es mehr Praxisbezug hat. Wenn ähm, Interessenverbände dann Themen bearbeiten müssen, sollen, die eher europäischen Charakter haben, dann geht es dann mal ganz komod in, in europäische Dachverbände über. Ja, das heißt, große Zusammenschlüssen von deutschen Interessenverbänden, die dann auf europäischer Ebene in Brüssel ähm, mit allen möglichen um Themenherrschaften kämpfen. Ja. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Anders ist es beim VDE. Das werden jetzt viele wissen, weil wahrscheinlich die Masse der Leute, die hier zuschauen, äh, auch im VDE irgendwie aktiv sind. Und ähm, 1983, ach, 1893 was sag ich, 1893 gegründet, sind wir inzwischen eine der größten Technologieorganisationen Europas. Und ähm, weltweit können wir sogar für uns in Anspruch nehmen, dass wir als einzige Organisation Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und die Anwendungsberatung unter ein Dach bringen. Und ähm, das machen wir mit 2000 Mitarbeitern weltweit an äh, 60 Standorten. Und äh, unser Netzwerk hat die ominöse 100.000er 100 Marke ähm, übersprungen und ähm, tatsächlich zählen auch knapp 1500 Unternehmen zum Netzwerk des VDE. Was aber jetzt wichtig ist, und das ist der Unterschied zu, zu den Interessenverbänden, bei uns haben eben nicht diese Unternehmen das Stimmrecht über ihre Mitgliedszahlungen, die sie leisten, jeden Monat oder einmal im Jahr, je nachdem wie das ausgestattet ist, sondern bei uns haben die einzelnen VDE Mitglieder, das sind natürliche Personen, Ingenieure, über die ganze Republik verteilt. Die sich in 28, 29 Bezirksvereinen zusammengeschlossen haben und dort jeweils Delegierte wählen, die sie zur Delegiertenversammlung des VDE schicken. Und ähm, dort werden dann tatsächlich die Ziele des VDE festgelegt. Und ich hatte, als ich äh, letztes Jahr mit dem Sebastian Hallensleben im Bundestag unterwegs war, um das Thema KI ähm, aus Sicht des VDE aufzurollen, habe ich eine Abgeordnete von, von der linken Fraktion gefragt, also eine sehr nette Dame, wie sieht's denn, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der Jäger, dass Siemens dem VDE sagt, was, was, was der VDE zu tun hat? Das kann ich Ihnen ganz einfach beantworten. Frau Zatting, so hieß die Dame, oder heißt sie immer noch? Die Wahrscheinlichkeit ist fast, fast null, weil beim VDE die Delegierten das Sagen haben. Und ein Ingenieur, der über Jahrzehnte in seinem Berufsleben gestellt wurde, wird sich da nicht von irgendwem sagen, Lassen, was er auf einer Delegiertenversammlung des VDE äh, mitteilt. Und ähm, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, anders als bei Interessenverbänden, ähm, wo die Mitglieder in der Regel Unternehmen sind, beim VDE sehr gering, dass dort die Unternehmen bestimmen, was bei uns im VDE gemacht wird. Ja, wie eben gesagt, wir sind im VDE noch recht jung mit dem, mit dem Thema äh, Politik, also dass wir das so als Institution im VDE machen. Und dann gilt es natürlich am Anfang, sich ein paar Regeln aufzustellen, wie, in welchem Umfang, mit wem, was man ausschließen kann, in der Politik umzugehen ist. Das, ist das, das oberste Credo, was wir haben, ist, dass der VDE eine unabhängige und parteipolitisch neutrale Technologieorganisation ist und eben anders als die Interessenverbände keine wirtschaftlichen Interessen hat und keine Wirtschaftspolitik betreibt. Ähm, wir respektieren, oder auch ich in meiner täglichen Arbeit, ähm, respektiere die Entscheidung der Wähler und Wähler. Das heißt, äh, wir reden mit den Parteien, wie sie im Bundestag vertreten sind, beispielsweise. Auch wenn das äh, teilweise nicht diejenigen sind, äh, die ich jetzt wählen würde. Ähm, was wir aber ganz klar sagen, ist, äh, wir lehnen jede Form des Extremismus ab. Ja, das ist äh, Condiktio sine qua non. Ähm, mit Extremisten werden wir keine Gespräche führen. Ja, und, ähm, Deshalb schließen wir die Zusammenarbeit mit, hier steht rechtswirksam als extremistisch eingestuften Organisationen grundsätzlich aus. Ja. Ähm, Ansprechpartner für unsere Arbeit oder für meine Arbeit im Bereich Politik sind ähm, ähnlich wie bei den ähm, eben genannten Interessenverbänden natürlich alle Parteien. Ähm, hier haben wir uns darauf konzentriert, ähm, die Parteien dahingehend einzugrenzen, dass es diejenigen sind, die sich in Fraktionen des Deutschen Bundestages oder in den Landtagen wiederfinden oder in der Bundesregierung oder in einer der Landesregierungen in Deutschland in der Verantwortung sind, weil es zugegeben extrem viele Parteien gibt. Spaßparteien, extremistische Parteien scheiden ohnehin aus, aber viele, viele Parteien bereichern das Parteienbild in Deutschland. Aber wir beschränken uns auf die, die in den, die in den Parlamenten sitzen, in der Regel, und in die, die in den Landesregierungen sind. Adressaten, ich habe es eben schon angedeutet, das sind Abgeordnete aus allen Parlamenten, ja, das auch Europaparlament, Deutscher Bundestag, alle Fraktionen in den Parlamenten, natürlich die Mitglieder der Bundesregierung, Bundeskanzlerin, Bundesminister, die Landesregierungen, Abgeordnete des Europaparlaments. Die Beamtenapparate extrem wichtig, gerade für die Gesetzentwürfe auf Bundesebene, Landesebene und natürlich auf EU-Ebene. EU-Ebene ist das dann die EU-Kommission. Wir reden aber auch mit regionalen politischen Persönlichkeiten, beispielsweise wie Regierungspräsidenten, Landräten, weil der VDE durch seine Struktur in den Bezirksvereinen eben auch in der Fläche vertreten ist und dort in der Regel sehr gute Kontakte zu den Landräten oder Regierungspräsidenten bestehen, weil es einfach regionale Netzwerke sind, die sich über Jahrzehnte gebildet haben. Wir reden natürlich auch mit Parteien, weil auch Parteien haben ähm, irgendwelche Strukturen, die Wissen abbilden, irgendwelche Arbeitsgruppen, Fachgremien. Parteien haben Stiftungen und Parteien haben natürlich Nachwuchsorganisationen wie beispielsweise die Jusos, die Grüne Jugend, ähm, die Junge Union, die jungen Liberalen. Das sind alles ähm, Adressaten, die wir mit dem Bereich Politik ansprechen wollen, Frau die Ziele äh, des VDE in der Politik sind im Prinzip, hier steht eine ganze Menge, aber sie sind zusammenzufassen unter, wir wollen sichtbar werden. Wir wollen als VDE wieder besser wahrgenommen werden, denn zugegebenermaßen in den letzten Jahrzehnten haben uns die Interessenverbände durch eine sehr intensive Vorortarbeit in Berlin und Brüssel mit einem wahnsinnigen Aufkommen an Geld, Veranstaltungen und ja, man muss sagen, Abgeordneten und auch Mitarbeitern von Abgeordneten Honig und um dem Mund schmieren, in, um, da einfach sind, sind omnipräsent. Ja. Und da müssen wir durch, durch unser, unser Asset, was wir haben, dass wir unabhängige Ratgeber sein können ja, oder sind, müssen wir wieder näher an die Politik rankommen, um auch da wahrgenommen zu werden. Das ähm, machen wir mit entsprechenden Papieren, die wir inhaltlich erstellen in unseren ganzen VDE-Fachgesellschaften. Das machen wir mit ähm, Papieren, die wir auch in unseren hauptamtlichen Bereichen. Ja. Ich nenne das immer das hauptamtliche Backbone im HQ Frankfurt. Die Leute, die wirklich von morgens bis abends aktiv und nicht ehrenamtlich in dem Fall für den VDE arbeiten, da nenne ich die Bereiche DKE, FNN, das Prüfinstitut, VDE Renewables, VDE Verlag. Das sind alles Einheiten im VDE, die, die teilweise Know-how erstellen und das auch in Form von Papieren und Aktivitäten sowie Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau bringen möchten. Was haben wir noch? Ja, extrem wichtig ist natürlich, dass wir ein Themenscouting machen. Einmal ein Themenscouting in die Politik hinein. Was bewegt die Politik? Was möchte die Politik als nächstes in Gesetze packen oder Verordnungen oder mit, mit Fördermitteln versehen? Ja, wo möchte man, in welche technologierichtung möchte man eine Förderinitiative starten, um das langfristig zu sichern? Und äh, da ist der Bereich Politik natürlich auch ein, ein sehr guter Themenscout. Und ähm, das jetzt mal hier sichtbar. Ja, ein äh, der Jäger hier, das ist ein Bild im Bundestag entstanden. Dann haben wir einmal Berlin im Nebel und Frankfurt im Nebel. Und der Auftrag ist, das Themenscouting dahingehend zu betreiben, dass man schaut, was hat der VDE an Themen, die den Bundestag in Berlin interessieren und welche politischen Themen haben wir in Berlin die der VDE mit Inhalt füllen kann. Und zwischendrin versuche ich natürlich dann auch eine Sprache zu wählen, die beide Seiten verstehen. Denn nicht immer ist gegeben, dass der Ingenieur versteht, was der Politiker sagt. Und nicht immer ist äh, gegeben, dass jeder Politiker weiß, was der Ingenieur meint mit dem, was er allen Visionen für die Zukunft hat. Kommen wir jetzt mal zu den ganzen Institutionen. Das ist mal so ein Überblick, wo wir überall hingehen. Ja, das sind 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Das ist das komplette Bundeskabinett. Und da sind wir als VDE wirklich fast in allen Bereichen auch schon mal aktiv gewesen in den letzten zwei Jahren. Also wir hatten mit jedem, mit jedem, fast mit jedem, fast mit jedem Ministerium schon zu tun. Hier die Ursula die von der Leyen müssen wir uns wegdenken. Das ist inzwischen Annette, Annegret kram karrenbauer grausamer Name. Ähm, es gibt aber keine neuere Grafik, sonst hätte ich das äh, und reinbasteln, das äh, wollte ich mir jetzt ersparen. Wir sind wirklich äh, mit, mit allen dran, das äh, Verkehr, digitale Infrastruktur sowieso, Justiz weniger, Bildung und Forschung standardmäßig, Gesundheit, KI und Medizin, Umwelttechnik, da sind wir als VDE auch mit dran, ja. Landwirtschaft, Smart Farming. Familie haben wir zugegeben weniger, Entwicklung, Hilfe für technische Projekte, Technologieprojekte in, in, in der dritten Welt, machen wir alles. Inneres, ja, innere Sicherheit, Cybersecurity. Security. Außen haben wir weniger. Wirtschaft, ganz klar. Arbeit, KI und Arbeitnehmer der Zukunft, alles wichtige Themen. Verteidigung, KI, Cybersecurity, Security, VDE. Das sind alles Dinge, die wir hier in den Bereichen platzieren können. Und das Ganze, weil... Deutschland, ja, so ein wunderbarer föderalistischer Staat ist auch nochmal <lacht> im Bundesrat mit den ganzen Landesregierungen, die wir auch noch adressieren können, die alle eigene Haushalte haben, die alle eigene Förderprojekte haben. Und da den Überblick zu bewahren aufgrund der vielen Themen, das ist mitunter extrem anstrengend und ambitioniert und ein Fulltime-Job. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern das geht ja auch noch weiter. Mit Brüssel. Ja, wir haben das Europäische Parlament, 751 Abgeordnete aus allen Ländern, den Rat der Europäischen Union, wo die ganzen Mitgliedstaaten drin sitzen und natürlich die EU-Kommission, wo maßgebend auch sehr viele Projekte gestartet werden, die, die Deutschland betreffen, die Deutschland umgesetzt werden sollen. Richtlinien, wir haben die Normung und Standardisierung, die auch in, in Brüssel stattfindet. Und das sind alles Punkte, die man im Bereich VDE-Politik mit auf dem Schirm haben muss, wo man Themen adressieren muss. Und teilweise haben wir es sogar so im Bereich künstliche Intelligenz wieder als Beispiel, haben wir Dinge zuerst als, als, als, also als also eine Endfassung, haben wir im Europäischen Parlament platziert und bei der EU-Kommission und werden jetzt in einem zweiten Schritt wegen Corona das Ganze erst im, im, im Bundestag tatsächlich platzieren, aber dazu später. Ich würde jetzt wirklich mal zum Bundestag kommen und, ähm, wen es interessiert, äh, einfach mal ein bisschen mitnehmen auf eine Reise. Ich habe knapp 20 Jahre in der Politik gearbeitet, davon ex 15 Jahre im Deutschen Bundestag. Und ähm, einfach mal ein paar Zahlen. Wir haben 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und dann muss man aber jetzt wieder differenzieren. Wir haben einmal die, die Direktmandate, das sind 299, das steht so im Bundeswahlgesetz. Drin, das nennt man die Erststimme und wir haben tatsächlich 410 Mandate, über die Zweitstimme. Ja, Zweitstimme, das ist ein ganz komplizierter Umrechnungsprozess. Der Landeslisten, da gibt es Überhang- und Ausgleichmandate, das werden viele schon mal gehört haben. Das führt also dazu, dass der Bundestag hier künstlich aufgebauscht wird, um über 100 Mandate. Denn eigentlich, im Idealfall, sollte der Bundestag 299 Direktmandate haben und 299 Mandate über die Zweitstimme. Ist aber nicht so, wir haben 709. Soll geändert werden, aber ob die Parteien sich da einig werden, weil das heißt ja automatisch, wenn da weniger Abgeordnete sind, sind da weniger kleine Netzwerke, die sich äh, über diese Bezüge auch tatsächlich ein wirtschaftliches Auskommen sichern. Ist ja alles nicht schlimm, ist ja legitim. Wenn der Bundestag anfängt zu arbeiten, dann gibt es sich eine Geschäftsordnung und ähm, darin stehen dann quasi die Regeln für seine Zusammenarbeit. Da ist unter anderem auch ein, ein Ältestenrat normiert, der quasi die die Geschicke als, als weises Gremium des Bundestages an der Seite des Bundestagspräsidenten mit in die Hand nimmt, bestimmt, wie die Tagesordnung gestaltet ist und so weiter und so fort. Insgesamt haben wir im aktuellen Bundestag sechs Fraktionen und die Abgeordneten sammeln sich in diesen Fraktionen, entsprechend natürlich ihrer Parteizugehörigkeit. Es gibt aber auch fraktionslose Abgeordnete, das werden vielleicht noch einige Medialen in Erinnerung haben. Die AfD ist in den letzten Bundestag eingezogen und die erste große Pressekonferenz mit Frau Köperi, war, dass sie jetzt sofort aus der AfD austritt. Und das war quasi dann so die erste fraktionslose Abgeordnete. Das war damals für den, für den Bundestagsabgeordneten von der CDU, gegen den sie sogar das Direkt, ja, das Direktmandat in Sachsen gewonnen hat, der viele, viele Jahre schon im Bundestag war, war das äh, ganz bitter, weil sie ja quasi nur über das AfD-Ticket in den Bundestag gekommen ist und dieser wirklich sehr etablierte und gute Abgeordnete aus Sachsen dafür äh, nicht mehr im Bundestag eingezogen ist. Das sind dann so die, die Geschichten auch, die auch die Politik schreiben. Aber weiter im Text, in den Fraktionen werden erst die Fraktionsführer gewählt, also Fraktionsvorsitzender, Stellvertreter. Das wird aufgeteilt nach, nach den Segmenten, die es so in der Politik gibt, nach den, nach den Fachbereichen. Es gibt dann auch die Sprecher für die einzelnen Fachbereiche, beispielsweise einen Sprecher für Wirtschaft und Energie, einen Sprecher für Bildung und Forschung, einen Sprecher für Verkehr und digitale Infrastruktur, um das nun mal drei zu nennen, die für den VDE auch interessant sind und für meine tägliche Arbeit. In den Fraktionen gibt es dann auch die Arbeitsgruppen und Arbeitskreise, weil die entsprechenden Sprecher auch Personal brauchen, denen sie gewisse Themen zuordnen. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Berichterstattern. Das ist ein ganz bemerkenswertes, bemerkenswertes System, was es im Bundestag gibt und im Europaparlament. Es gibt da aber eine kleine, kleine Änderung oder eine kleine, einen Unterschied. Im, Im Bundestag hat jede Fraktion einen Berichterstatter zu einem Thema. Sprich, wir nehmen jetzt beispielsweise das Thema digitale Infrastruktur und da Breitbandverlegung. Da hat jede der sechs Fraktionen hat einen Berichterstatter und diese sechs Berichterstatter, die hauen sich quasi die Themen um die Ohren, argumentieren miteinander und versuchen, ihre Parteien darzustellen und Fraktionen. Im Europaparlament ist es ein bisschen anders. Das macht das Europaparlament grundsätzlich auch etwas anfälliger für Lobbyisten. Ähm, für böse Lobbyisten, Interessenverbände. Im Europaparlament gibt es nämlich nur einen einzigen Berichterstatter und es gibt einen Co-Berichterstatter. Das heißt, dann quasi sein Stellvertreter, um so ein bisschen Spiegelbild zu haben. Nicht jede Fraktion hat einen Berichterstatter zu einem Thema. Ja, und das ist natürlich, dann weiß der Lobbyist sofort, ich muss zu dieser einen Person gehen, muss die maximal bespaßen, um hoffentlich maximalen Erfolg zu haben bei meiner Tätigkeit. Die Abgeordneten sammeln sich dann auch in Ausschüssen. Man redet von den sogenannten ständigen Ausschüssen des Bundestages. Da kommen noch Untersuchungsausschüsse und diverse Kommissionen dazu. Ja, ähm, und die Abgeordnete aus den Fraktionen gehen in diese, diese Ausschüsse. Und die, die Menge oder die Anzahl der Abgeordneten ist spiegelbildlich zu dem, wie auch die Fraktionen im Bundestag repräsentiert sind. Das äh, muss man deswegen machen, weil auch diese Ausschüsse, Abstimmungen durchführen und da wäre es natürlich unmöglich, wenn die Opposition plötzlich mehr Stimmen hat als als die Regierungsfraktionen. Das würde ein merkwürdiges Bild widerspiegeln. Ja, man unterscheidet zwischen ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern. Ordentlich heißt das nicht, dass sie besser angezogen sind, sondern das sind die, die regulär im Ausschuss drin sind. Aber weil es auch sehr viele Ausschüsse gibt 23 und ähm, gerade die kleinen Parteien ähm, häufig ein Problem haben mit ihren wenigen Abgeordneten alle Ausschüsse zu besetzen gibt es doppelmitgliedschaften in Ausschüssen oder Stellvertreter die dann mal einspringen für den für das ordentliche Mitglied ähm, weil es gibt in der Sitzungswoche kommt wir später noch gibt es einen Tag da sind von morgens bis nachmittags in Ausschusssitzungen die sich dann wirklich wie wie die Salamischeiben aneinander reihen und äh, das wirklich eine ganze Menge Gewusel ist um von A nach B immer zu kommen die Ausschüsse sind schlechthin wirklich die Arbeitsgremien des Bundestages und ähm, hier wird alles alles gemacht, was im Bundestag, im Plenum, nennen wir das, tatsächlich verabschiedet wird. Ähm, da fallen mir so Stichworte an, die Überweisungen. Ja? Überweisungen von von irgendwelchen Gesetzesentwürfen, die in den Bundestag reinkommen, werden vom Bundestag erstmal an die Ausschüsse überwiesen. Es gibt da eine, es gibt da eine Federführung und dieser Ausschuss ist dann, Federführend verantwortlich, das Gesetzesprojekt auch Seiten des Deutschen Bundestages zu Ende zu führen. Und das wird in der Regel durch Obleute. Ja, jede Fraktion hat einen Obmann oder eine Obfrau. Die regeln dann, wie der Zeitablauf ist, wann das auf die Tagesordnung kommt, mit in, in, in welchen Fristen gearbeitet wird. Ja. Anhörungen finden in den Ausschüssen statt. Das heißt, Experten werden eingeladen, VDE wird eingeladen, ZVI wird eingeladen, Haus und Grund wird eingeladen, um zu Gesetzesvorhaben tatsächlich eine Stellungnahme abzugeben, damit sich die Abgeordneten ein objektives Bild machen können. Am Ende dieser Prozesse verabschiedet dann ein Ausschuss einen Beschlussvorschlag, der in den Deutschen Bundestag geht und dort im Plenum quasi als Debattierhilfe fungiert. Die Ausschüsse werden natürlich mit einem Ausschussvorsitzenden besetzt und einer Stellvertretung. Und da ist es auch nicht irgendwem zugeteilt, wer was wird. Das Einzige, wo es so eine gewisse Tradition gibt, das ist der Haushaltsausschuss. Der fällt traditionell an die größte Oppositionsfraktion. Das ist in dem Fall die AfD. Das heißt, die AfD stellt aktuell den Vorsitzenden im Haushaltsausschuss. Es gibt auch Sonderausschüsse. Im Deutschen Bundestag beispielsweise Untersuchungsausschüsse und die Enquete-Kommissionen, die ein Konsensbild ein zeichnen sollen. Ja. Enquete-Kommissionen, ich mache das ein bisschen ausführlicher, weil ähm, wir da nachher noch drauf kommen, oder ich komme noch drauf. Enquete-Kommissionen sollen über die, über die Parteigrenzen hinweg, über Ideologien hinweg, einfach praxistaugliche Dinge für die Gesellschaft beleuchten. Ja. Das ist unser Beispiel ist, dass die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, und ähm, da versucht man wirklich fernab jeder Ideologie eine ganz sinnvolle Lösung für ein Thema zu finden. Ja, Untersuchungsausschüsse ganz kurz noch, wenn die Opposition oder wer auch immer sieht, dass da gerade etwas ganz im Argen ist, dann kann man einen Untersuchungsausschuss beantragen, das wird viele von euch schon in den Medien mal gehört haben. Ähm, wo etwas schiefgelaufen ist, entweder im politischen Wirken oder im gesellschaftlichen Wirken, wo auch die Politik beteiligt war, dann werden parlamentarische Untersuchungsausschüsse gebildet. Hochspannendes Thema und das war auch damals, als ich in die Politik gekommen bin, 1998, war das, äh, war das meine erste Berührung. Ähm, da habe ich für einen Abgeordneten im Verteidigungsausschuss gearbeitet. Und... Ähm, Wenige Wochen nachdem ich beim angefangen habe, gab es einen Untersuchungsausschuss Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Gefühlt gibt es diesen, diesen Untersuchungsausschuss irgendwie alle vier Jahre vor einer Wahl. Ähm, wird versucht von der einen Seite äh, die Bundeswehr durch den Kakao zu ziehen und äh, am besten nimmt man noch einen amtierenden Minister mit und stellt eine gewisse Sippenhaft fest. Aber das sind so kleine Geschichten, auf die ich jetzt gar nicht mehr eingehen kann, weil wir ja schon ein bisschen auf die Uhr gucken müssen. Ganz äh, ein Blick noch auf die auf eine Sitzungswoche im, im, im Bundestag. Man hat ja immer so in der, in der Öffentlichkeit, ja, die Abgeordneten kriegen viel Geld, äh, machen nichts, sind faul. Äh, wirklich, Leute, ich kann das absolut nicht unterschreiben. Ich habe 20 Jahre für die, für die Jungs gearbeitet und äh, ich möchte mit denen nicht tauschen. Ganz ehrlich, ich möchte, möchte nicht tauschen. Warum kann ich nachher noch ausführen? Also eine Sitzungswoche im Bundestag, man geht immer so von 22 bis 25 Sitzungswochen im Jahr aus. 52 Wochen hat das Jahr. 22 bis 25 Wochen sind die Abgeordneten in Berlin. Das nennt man auch Plenarwochen. Und ähm, an diesen Tagen herrscht tatsächlich, wenn, wenn Plenum ist, herrscht Anwesenheitspflicht in Berlin. Und äh, wenn man diese Anwesenheitspflicht, wenn man dieser Pflicht nicht nachkommt, dann äh, werden Strafgelder fällig. Das ist empfindlich. Das, äh, das kostet dann schon mal 200 Euro, wenn man einen Tag nicht in Berlin ist, obwohl man sein müsste. Ähm, und deshalb werden die Abgeordneten in der Regel auch äh, dieser Präsenzpflicht in Berlin äh, nachkommen, äh, weil es auch zunehmend peinlich ist, wenn man immer vorgeworfen bekommt, dass man eigentlich für etwas bezahlt wird, aber nicht in Berlin ist. Hm? Ähm, Im Gegensatz zu den Wahlkre äh, zu den Sitzungswochen in Berlin gibt es die sogenannten Wahlkreiswochen in der Heimat, wo dann die Abgeordneten, die 299, erinnert euch, 299 Wahlkreise, wo die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen sind. Das ist natürlich für die Wahlkreisabgeordneten dann eine äh, Quasi die die Kür, weil sie vor Ort sind bei ihren Leuten, die sie direkt gewählt haben im Bundestag. Da ist man auch von morgens bis abends mit Bürgermeistern, mit Bürgern, mit Unternehmen. Man schaut sich Straßenbauprojekte an, man geht in Kindergärten, in Schulen, man macht politische Bildung an allen Ecken und ist wirklich eine ganze Menge unterwegs. Ein bisschen einfacher haben es dann die Abgeordneten, die über eine Landesliste in den Bundestag gekommen sind. Die haben nicht so diesen unmittelbaren Draht zu den Menschen in ihrem Wahlkreis, sondern sind eher so zugeordnet einer Region, um die Partei auch dort in irgendeiner Form zu repräsentieren. In der Regel beginnt die Sitzungswoche mit der Anreise am Sonntag oder Montag. Das hängt davon ab, wann montags die ersten Sitzungen sind. Abreisetag ist in der Regel Freitagmittag, sodass die Abgeordneten noch pünktlich oder halbwegs zu, zu anständigen Zeiten in ihren Heimatregionen ankommen. Denn der Weg ist zugegebenermaßen von, von Berlin nach Freiburg oder irgendwo nach Saarbrücken nicht der kürzeste. Und die Jungs und Damen und Herren Abgeordneten sind da immer eine ganze Menge unterwegs. Montag, wenn der Abgeordnete morgens dann da ist, ist in der, Zeit, in der Regel Zeit für Absprachen mit dem Team im Büro. Das ist sehr wichtig, um die, die Maßnahmen zu koordinieren, die für die Woche anstehen. Es gibt Kommissionen, beispielsweise die Enquete-Kommission, ki hat sehr häufig an einem Montag getagt bis, bis, bis spätnachmittags, Fraktionsvorstände tagen und abends treffen sich in der Regel die Landesgruppen, wo die Abgeordneten aus einer Fraktion und einem Bundesland, beispielsweise die CDU-Landesgruppe NRW, trifft sich und bespricht dort äh, die politischen Dinge, die in der Woche anstehen, aus Sicht äh, des Landes NRW. Ja. Dienstagsmorgens geht es dann weiter mit den Fraktionsarbeitsgruppen oder Arbeitskreisen. Das äh, bezeichnen die Fraktionen teilweise unterschiedlich. Mittags gibt es die soziologischen Gruppen. Das sind eine Gruppe der Frauen beispielsweise bei der CDU oder die Mittelstand, äh, Mittelstandsvereinigung von der von der CDU, äh, Arbeitnehmervereinigungen oder was auch immer. Und um 15 Uhr haben tatsächlich alle Fraktionen haben im, äh, im Bundestagsgebäude, also im Reichstag haben ihre Fraktionssitzungen, das ist dann immer der Moment, wo das komplett voll ist mit mit Journalisten. Überall Kameras, die irgendwelche Abgeordnete hören wollen, o einfangen und ein wildes Gewusel, das muss man sich wirklich mal mal angucken, wenn man die Möglichkeit hat, in Berlin zu sein. Und da kann ich auch das eine oder andere machen, wenn da jemand mal Interesse hat. Und es gibt parlamentarische Abende. Ja, das sind Dinge, wo man dann als, als Fachpolitiker sich mit verschiedenen Experten aus dem Bereich Wirtschaft trifft, um, um dort Details zu besprechen. Am Mittwoch, das habe ich eben schon angedeutet, haben wir einen kompletten Tag nur für Ausschusssitzungen. Nachmittags gibt es dann noch die Fragestunde an die Bundesregierung, wo dann in der Regel aus der Opposition zu irgendwelchen Themen Fragen an die Bundesregierung formuliert werden. Das kann man als Opposition nutzen, um die Bundesregierung so ein bisschen thematisch vor sich herzutreiben, unangenehme Fragen zu stellen oder auch einfach mal ein bisschen Show zu machen für die Öffentlichkeit. Manchmal gibt es auch Plenarsitzungen, das heißt, wenn die Tagesordnung extrem voll ist, dann ähm, muss man auch schon mal den, den Mittwochnachmittag mit, mit Inhalten füllen, Gesetzesvorhaben, mit Anträgen, mit Beschlussvorlagen und was es alles mögliche gibt. Ja, dieses ganze Plenum, das hatte ich eben schon erwähnt, diese Tagesordnung macht der Ältestenrat. Das sind jetzt nicht die ältesten Mitglieder des Bundestages, sondern äh, die Fraktionen entsenden in diesen Ältestenrat äh, Abgeordnete, denen sie sehr zutrauen, über die Fraktionsgrenzen hinweg äh, Kompromisse zu erzielen, äh, die eine gewisse Erfahrung haben. Und ähm, dort in der Regel für das Gesamtgremium Bundestag äh, sehr gute Beschlüsse fassen. Einen Ältestenrat halt. <lacht> Donnerstag und Freitag sind die klassischen Plenartage des Deutschen Bundestages. Da werden dann äh, von morgens bis abends, und von morgens bis abends ist teilweise am Donnerstag extrem, extrem krass, weil es bis, bis in die frühen Morgenstunden schon mal geht, dass man Sitzungen morgens um drei hat. Ja, da sitzen also dann die entsprechenden Abgeordneten zu ihren Tagesordnungspunkten sitzen dann nachts um drei da und debattieren da noch. Dinge, die sie eigentlich schon, das sage ich eben schon, im Ausschuss besprochen haben, aber im Bundestag findet eben nochmal die öffentliche Diskussion statt. Ausschüsse sind in der Regel nicht öffentlich, aber im Bundestag wird öffentlich und deshalb jetzt kommt so ein liebes Vorurteil, ja, die sitzen ja nur da, ganz wenige immer im Bundestag. Ja, das macht Sinn. Denn es macht keinen Sinn, wenn Abgeordnete von morgens neun an den Donnerstagabend bis nachts um drei da sitzen, nur damit sie da gesessen haben und die Leute denken, oh, war voll, haben viel gearbeitet, es ist ein Arbeitsparlament. ja. Das heißt, die Arbeit findet in den Ausschüssen statt und in diesen Plenardebatten, die man dann mitunter sieht, die sehr leer sind, was eine gewisse Faulheit suggeriert, sitzen nur die Fachpolitiker, die sich zu diesem Tagesordnungspunkt auch inhaltlich äußern können. Ja, und deshalb äh, ärgert es mich immer so ein bisschen, wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, leerer Plenarsaal heißt fauler Abgeordnete. Ist echt nicht so. Freitag, ja. Da geht es bis zum frühen Nachmittag, hatte ich eben schon kurz angesprochen, weil die Abgeordneten wieder zurück in ihre Regionen sollen. Und das dauert schon mal mitunter was. Noch ein paar kurze Daten zum Abgeordneten. So ein Bundestagsbüro hat der Abgeordnete bekommt er kostenlos gestellt. In der Regel hat er, wenn er einer von den 299 direkt Abgeordneten ist oder auch andere Abgeordnete, die über die Landesliste reingekommen sind, machen das, haben sogenannte Wahlkreisbüros. Die Kosten für ein Wahlkreisbüro muss der Abgeordnete selbst bezahlen. Ja, zu den Zahlen kommen wir gleich hier unten. Ähm, der Abgeordnete hat auch Mitarbeiter, die er ganz normal einstellen kann. Das sind also nicht Angestellte im öffentlichen Dienst oder sowas. Äh, oder Beamte, die ihm quasi zur Verfügung gestellt werden von der Bundestagsverwaltung. Nein, der Abgeordnete führt ganz normal Bewerbungsgespräche. Hat dafür eine monatliche Pauschale in Höhe von 22.400 Euro die er für Mitarbeiter ausgeben kann. Jetzt kann er aber auch nicht einem Mitarbeiter 22.000 Euro geben, sondern es gibt gewisse Grenzen und das ist darauf ausgerichtet, welche Ausbildung der Mitarbeiter des Abgeordneten hat. Höchste Stufe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, setzt in der Regel voraus, dass man ein abgeschlossenes Studium hat und sich wissenschaftlich inhaltlich für Abgeordnete einbringt in die tägliche Arbeit. Ja. Das ist aber auch ein Geld, diese 22.000 Euro, die der Abgeordnete nicht in seinem Büro lagern hat, sondern das wird von der Bundestagsverwaltung alles für ihn verwaltet. Da hat er gar keinen Zugriff drauf. Er reicht der Bundestagsverwaltung nur die die Arbeitsverträge durch und in der Verwaltung werden dann alle anderen Maßnahmen veranlasst, wie Meldung an Finanzamt und was, was, was alles dazu das alles zu es ist schon ein riesiger Verwaltungsapparat, den es da gibt in der Verwaltung und es sind nicht umsonst, dass da 3000 Mitarbeiter alleine in der Deutschen Bundestagsverwaltung arbeiten. Ja, da geht es dann aber wirklich schon von der hochinhaltlichen Ausschussbetreuung bis hin zum Facility Management und zum Sicherheitsdienst. Maximal, das ist immer so ganz gut, kann ein MDB-Mitarbeiter um die 100.000 Euro im Jahr verdienen. Ja, dann ist er aber schon an der oberen Grenze und das wird nicht nicht in allen Büros bezahlt. Ähm, spannend auch, äh, Thema der Abgeordnete, ja, Politiker verdienen zu viel. Ähm, 10.000 Euro im Monat, ja, ist eine stolze Summe, steuerpflichtig, geht noch was von ab. Und 4.000 knapp 4.500 Euro Aufwandspauschale, steuerfrei, steuerfrei, aber davon muss er alles bezahlen, was er so macht, um Abgeordneter zu sein. Ja? Wenn er beispielsweise einen sehr großen Wahlkreis hat, wo er mit dem Auto von A nach B fahren muss, um äh, Firmen, Schulen, Bürgermeister, irgendwelche Veranstaltungen, wo man als Politiker gesehen werden will, gesehen werden muss, weil die Leute es erwarten, hinfahren will, äh, dann geht dieser Betrag geht schon recht schnell zu einem großen Teil drauf. Er muss natürlich auch, wenn er in Berlin eine Wohnung hat, ja, als Zweitwohnsitz, muss er auch das von dieser Pauschale muss er bestreiten. Da gibt es immer im Bundestag so einen kleinen Streit zwischen den Abgeordneten, die aus dem Umfeld von Berlin kommen, hier gar keine Wohnung brauchen. Die haben natürlich einen kleinen Gewinn gemacht gegenüber ihren Kollegen und freuen sich immer so ein bisschen diebisch, Aber es gibt da auch Tendenzen, dass man versucht, diese Aufwandspauschale auch nach Herkunft der Abgeordneten zu ändern. Gibt es aber, gab es in den letzten 20 Jahren keine Mehrheit für irgendwas zu ändern. Aber mal gucken. Ähm, es ist ganz witzig, es gibt einen, einen tatsächlich einen Anspruch auf ein eingerichtetes Büro am Sitz äh, des Bundestages in Berlin. Da gibt es sogar eine Quadratmetergröße, die den Abgeordneten und den Mitarbeitern, also nicht ein eine in diesem einen Büro, sondern mit seinen ganzen Mitarbeitern. Und ähm, jetzt, als die, äh, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist und äh, der Bundestag noch mal größer wurde, gab es tatsächlich im Deutschen Bundestag ein Platzproblem. Und äh, es platzte aus allen Nähten. Es hat sage und schreibe knapp ein Jahr gedauert, bis alle Abgeordneten ihre Büros final bezogen haben. Ne? Teilweise standen Möbel auf den Fluren. Das war ein ganz lustiges Bild. Ich habe damals auch noch im Bundestag gearbeitet. Ähm, man kam sich teilweise vor wie in einer Möbelausstellung. Und ähm, das, das Allerwitzigste war, <lacht> ich plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich glaube, wenn ich ein Buch schreiben würde über meine Erlebnisse im Bundestag. Ja, egal. Ähm, Leute, die was brauchten, haben sich aus diesen Möbelstapeln was mitgenommen. Das war dann für die Bundestagsverwaltung sehr müßig, denn jedes, jedes jeder Stuhl, jeder Tisch, alles Mögliche ist mit einem Barcode versehen und gelabelt. Dann sind die tatsächlich durch die Räume gegangen und haben alle Dinge ausgelesen mit zum Leser und haben dann wieder zugeordnet, was da stehen durfte und was nicht. Das ist so eine kleine Geschichte am Rande. Zum nächsten. Ähm, wichtig ist, dass man eine gemeinsame Sprache spricht. Ja, wir, wir können jetzt äh, in diesem Format kann man recht locker miteinander umgehen. Ähm, aber Abgeordnete sind schon, sind schon an, ein, an ein Niveau gewöhnt, in der Regel, was, was, was anspruchsvoll ist. Und ähm, dass, äh, diesen, diesen Nenner zu finden, auch diese gleiche Sprache äh, zu können, durch in meinem Fall viele Jahre. Tätigkeit im Bundestag. Das erleichtert natürlich die Kommunikation, das Verständnis voneinander und auch die Akzeptanz für die Dinge, die man so tut, enorm. Und Das ist ein Fund, mit, mit dem ich jetzt noch arbeiten kann, was ich auch gerne weitergebe ins YoungNet hinein. Deshalb ja auch so wie heute, der Tag, dass man mal über Politik miteinander spricht, dass ich versuche, über Veranstaltungen politische, die ich mit dem YoungNet verknüpfe, dass wir Synergien erzeugen, dass wir auch Ingenieure, die sich nur für Technologie interessieren im Studium, vermeintlich auch mal ein bisschen an die Politik ranbringen. Denn ähm, wir, wir müssen fungieren als Übersetzer zwischen den Menschen, den Technologien und äh, den Politikern und das alles auf einen Nenner bringen. Ja, ähm, denn am Ende sind wir die Schnittstelle, oder in dem Fall bin ich die Schnittstelle, wo aus der Politik die Fragen landen, die in irgendeiner Form technologisch beantwortet werden müssen. Und äh, da ist natürlich der, der VDE mit seinem sehr unabhängigen Netzwerk ähm, ein, ein guter Ideengeber und Ratgeber für die, für die Politik. Und ähm, ich mache es gerne mit dem Youngnet, wirklich. Das ist für mich immer eine Herzensangelegenheit. Deshalb danke, dass ihr alle heute hier seid und euch das anhört. eine mag langweilig sein, der andere findet es sehr spannend. Ähm, ich möchte, möchte die, die zukünftigen Ingenieure, also sprich euch. Und die Politik näher bringen. Das in drei Schritten. Das ist im Prinzip so ein, ja, drei Schritte. Die drei Schritte, um das Youngnet näher in die Politik zu bringen. Ähm, erstens mal möchte ich ein gewisses äh, Bewusstsein schaffen, dass politische, politische Prozesse verstanden werden und dass man die Sprache der Politik versteht, beherrscht im Idealfall und auch anwenden kann. Ja, denn so können wir Netzwerke knüpfen. Im zweiten Schritt und durch die Mitarbeit in politischen Gremien, durch Mitarbeit mit Abgeordneten, durch einen Austausch tatsächlich die Zukunft gestalten. Und jetzt mein Werbeslogan, denn so leisten wir gemeinsam Aufbau für die technologische Landschaft im Jahr 2040 plus X. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem Video, was ich mit Niklas in Bonn aufgenommen habe. Denn insgesamt sollten sich, das finde ich, sollten sich nicht nur angehende und junge Ingenieure mit der Politik vernetzen und mit der Politik auseinandersetzen, sondern alle Menschen in unserer Demokratie. Denn ähm, es geht um Aufklärung. Ja, wenn man aus technologischer Sicht <lacht> das Ganze sieht, dann geht es darum, dass, äh, dass ihr durch Teilnahme oder dass, dass junge Ingenieure durch Teilnahme einen Mitwirkungsanspruch einfordert bei der Politik, ja, dass er euch zeigt, dass, äh, dass äh, Ingenieure nicht immer einen weißen Bart haben müssen und äh, an die 60 sind, sondern dass es auch junge Menschen gibt, die sich für technologische Entwicklungen interessieren, dass äh, MINT nicht tot ist, ja, dass MINT Leben hat äh, in Form von vielen Frauen, vielen Männern, die das studieren, die Themen. Und ähm, es geht darum, dass ähm, technologisches Wissen die politische Meinung ergänzt. Und äh, zum Teil ist es äh, Leider so, wenn man mit äh, politischen Vertretern spricht, dann ist da ein gewisses Halbwissen, was aus Überschriften besteht oder was sich aus Überschriften nähert. Und das können wir natürlich vertiefen, indem wir unsere Fachexpertise einbringen. Ja. Wir können den, den Fortschritt beschleunigen, indem wir beispielsweise durch ein ganz enges Miteinander und eine Kommunikation mit den Politikern, auch in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft, technologiefeindliche Tendenzen, die es leider gibt. Ja. Es gibt in, in jedem Zeitalter, gibt es... Äh, Gibt Verhinderer von Technologie, die Angst haben vor der Veränderung? Und das können wir wirklich durch, durch eine ganz sinnvolle Partnerschaft, Technologie, Politik, Kommunikation, Medien. In, in Kampagnen können wir das befruchten, dass diese Technologiefeindlichkeit in der Gesellschaft nicht weiter wächst oder gar nicht erst entsteht. Ja, das hätte dann natürlich für alle einen Mehrwert und wäre auch ein guter Teil für unsere Gesellschaft. Ja, wie kann sich das VDE Youngle mit der Politik vernetzen? Das ist ganz normal. Durch Teilnahme. Ne? Durch äh, verschiedenste äh, Teilnahmemöglichkeiten, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das kann sich jeder vorstellen. Und ähm, vor Ort in den, in den Hochschulen kann man sich mit äh, anderen politischen Hochschulgruppen auseinandersetzen. Man kann mit denen sprechen, man kann Veranstaltungen zusammen machen, man kann Politiker dazu einladen, kontroverse Tech-Themen behandeln. Das ist, äh, gibt da wirklich viele Möglichkeiten und davor kann ich jeden nur einladen, das mal wahrzunehmen ähm, und da den Versuch zu wagen. Ja, die Tätigkeitsfelder, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren bei mir herausgewickelt haben, jetzt komme ich quasi auch zum Schluss, ähm, sind künstliche Intelligenz. Ja, das steht ganz oben, weil es auch äh, absolut on vogue ist aktuell und weil ich da auch nachher noch, noch eingehen möchte, ist aber auch Cybersicherheit, ja, wo wir im VDE mit unserer... Ähm, Sicherheit im digitalen Bereich, unserem VDE eine durchaus Kompetenz haben, die in der Vergangenheit in Gesprächen mit dem Innenministerium, mit dem Verteidigungsministerium und dem Wirtschaftsministerium sehr interessant waren. Wir haben E-Mobilität. Da Keiner weiß, wollen wir in 15 Jahren mit wasserstoffbasierten Autos fahren oder wollen wir elektromobil sein ohne Wasserstoffkomponente. Das sind alles Dinge, die wir besprechen müssen, ja, die wir im VDE auch in die Politik reinbringen. Über Normung, über Standardisierung, über Anschlussregeln, Ladesäuleninfrastruktur. Das sind alles Dinge, die wir als VDE präsentieren können in der Politik. Ja. Digitalisierung auch in der Bildung. Gerade jetzt Covid-19. Ich bin äh, homeschooling leidgeplagter Vater. Äh, was da an digitaler Inkompetenz teilweise aus den Schulen kommt, es ist grausam. Dass Lehrer, die sich komplett verweigern, digitalen Inhalten, Lehrer, die sogar sich weigern, ihre Handynummern rauszugeben, um mit den Kindern in einen Diskurs zu treten. Die haben dann von der Schule Diensthandys bekommen. Aber anderes Thema, anderer Podcast, anderes Webinar. Und natürlich haben wir geschaut, was bewegt die Politik. Wir haben ein sehr erfolgreiches Format, das nennt sich Invented Chips, das seht hier unten, mit dem BMBF zusammen, wo wir an die Schulen gehen und dort mit jungen Menschen Software-basierte Lösungen in Alltagsgegenstände einbauen lassen. Das einmal im Jahr prämieren. Da kommt auch in der Regel dann die Bundesministerin für Bildung und Forschung oder der Bundesminister, je nachdem, wer es ist. Und das wird prämiert und das ist eine richtig gute Sache für den VDE, um auch die Sichtbarkeit zu erzeugen, die ja so wichtig ist, über die wir eben sprachen. Künstliche Intelligenz. Ganz kurz, ein Zeitstrahl. Sebastian Hallensleben hat das letzte Woche sehr, sehr eindrucksvoll präsentiert und das ist wirklich ein ganz prima Kerl, der's, der's auch, der auch die Sprache drauf hat. Ja, also wenn ich mit Sebastian Heinzleben in der Politik unterwegs bin, da weiß ich, das ist immer 100 Prozent on top. Deshalb nochmal hier über die Entfernung, ach war das in so einem Webinar, Sebastian, wirklich Lob und Anerkennung, vielen Dank dafür. Ähm, ohne Sebastian wären wir da jetzt nicht so gut in dem Bereich. Also am 26. Juni hat der Deutsche Bundestag die Einsetzung der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz beschlossen. Aha gab es natürlich, äh, das habe ich wahrgenommen, auch davor war es schon wahrzunehmen, dass sowas geplant ist und wir haben uns im VDE überlegt, ah, eigentlich müssten wir doch da als einer der Sachverständigen äh, präsent sein, als permanentes Mitglied in dieser Enquete-Kommission. Ähm, wir haben dann ähm, äh, ja, am 3. Juli haben wir geklärt, wer das von uns machen könnte, das war Sebastian Hallensleben und wir haben das äh, haben uns beworben darum, sind aber nicht genommen worden, ja, denn am 27. September in der konstituierenden Sitzung, die fand ohne den VDE statt, weil keiner kannte den VDE. Ja, weil wir eben nicht wie diese, jetzt komme ich wieder zum Anfang, wie diese Interessenverbände so penetrant an der Politik sind und immer mit tollen Veranstaltungen, tollen Formaten, mit Einladungen zu irgendwas in den Köpfen der Abgeordneten stattfinden. Das ist ein Prozess, den wir jetzt langsam angehen oder den ich auch langsam angehe und immer mehr Leute vom VDE mit reinnehme, damit wir eine große Menge haben und einfach in der Menge besser sichtbar sind. Wir haben uns davon aber nicht ermutigen lassen, denn wir schmeißen nicht die Flinte ins Korn, sondern wir haben dann alle Abgeordneten, die in dieser Enquete-Kommission Mitglied waren, haben wir angeschrieben und haben Individualgespräche angeboten. Und das ist richtig gut eingeschlagen. Und wir hatten dann tatsächlich über einen Zeitraum von knapp fünf Monaten, hatten wir mehr als 20 Einzelgespräche, einige auch doppelt, mit Mitgliedern der Enquetekommission kommission Künstliche Intelligenz. Und teilweise habe ich auch den, den Geschäftsführer von, von der DKE, den Michael Teigler, mitgenommen um einfach mal den Abgeordneten zu erklären, wie, wie Normung funktioniert. Ja? Dass es in, in Deutschland nicht nur DIN gibt für Normung, sondern dass es auch DKI gibt. Ja? Dass, dass die Normung immer in Bereiche segmentiert ist, dass es Zuständigkeiten gibt. Das ist bei den Abgeordneten teilweise, war das, hörten die das zum ersten Mal. Ja? Und dann waren wir offensichtlich so, so toll da, <lacht> präsent und mit unseren Inhalten, dass wir eingeladen wurden in einer Enquete-Kommissionssitzung. Erst in der Projektgruppe KI und Wirtschaft und anschließend in der, in der gesamten Enquete-Kommission unsere Vorstellungen zu einem KI-Ethik-Label und einer Risikoklassifizierung vorzustellen. Genau das, was Sebastian letzte Woche hier vorgestellt hat, was wir inzwischen auch an die EU-Kommission weitergeleitet haben als VDE. Und da sieht man, wie so dieser, dieser, dieser Durchgang hier ist. Ja, wir haben am Mitte Juni oder Juni 2018 angefangen und sind jetzt quasi durch wirklich gute Arbeit in allen Bereichen des VDE so weit gekommen, dass wir gehört werden. Und erster Erfolg, 19. Dezember 2019 im Zwischenbericht, stand genau das, was wir gerade beim VDE machen. Auch ein internationales Klassifizierungsmodell für KI-Produkte und Dienstleistungen, vergleichbar dem Prinzip der Energieverbrauchskennzeichnung von Elektrogeräten, könnte eine gute Verbraucherorientierung bieten. Ja, das war... Da haben wir wirklich fast die sechs knallen gelassen. Wir sind über den Prozess, 6. Mai, in der Enquete-Kommission haben wir, oder hat Sebastian, Kontakt aufgenommen zur Bertelsmann Stiftung, die genau in dieser Sitzung auch als, als, ein, als Sachverständige da saßen, wie wir. Und es wurde dann die IE Ethics Impact Group gegründet. Und die Damen und Herren Experten dort haben dann jetzt die Handlungsempfehlungen kürzlich auch vorgelegt, zu denen Sebastian referiert hat. Und in einem nächsten Step, nachdem uns Covid-19 so ein bisschen dazwischen gekommen ist, werden wir das auch im Deutschen Bundestag platzieren. Denn die Enquete-Kommission KI schreibt aktuell ihren Abschlussbericht. Und jetzt komme ich zum Ende. Da wollen wir nämlich auch rein, denn was in Europa gerade fliegt wie ein wie Flugzeug, ja, soll auch in, in Deutschland fliegen, national fliegen. Und wir wollen als VDE da wahrgenommen werden. Und ähm, ja, nur so geht's wenn wir zusammen in ganz vielen Bereichen anpacken und ähm, beharrlich bleiben, wenn wir verlässlich bleiben, wenn wir seriös bleiben, wenn wir vor allen Dingen aber auch nicht abheben bei allem Erfolg ähm, und einfach den Menschen als in der Politik als verlässliche Ansprechpartner dienen. Und damit komme ich zum Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, wie wollen wir weitermachen? Wer sitzt sich ein? Patrick. Ja, dann äh, bleibt mir eigentlich an dieser Stelle, mich nochmal bei dir zu bedanken recht herzlich, Markus, für diesen Einstieg eben. Ich denke, das hat einen ganz großen Einblick äh, gegeben in Politik an sich in Deutschland, europaweit, in die Arbeit des Abgeordneten ähm, und dann aber auch eben in diese Verknüpfung VDE und Politik, ähm, dass du uns quasi die Chance gibst, da ein bisschen einen Einblick zu bekommen ähm, und wünsche dann einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.